Auf dem unbekanntesten Planeten des Universums lebte... Ein Hurensohn! Äh, nein, da lebte ein Individuum von der Spezies Hooper. Er war dumm und er nahm beim deutschen Multimedia-Preis teil. Und er war nicht dumm, weil er da teilnahm. Im Gegenteil, ähm, ach, egal, vergesst es. Leute, was geht ab? Der Huber wieder mal hier. Und willkommen zu diesem neuen Video. Leute, ich habe letztes Jahr unseren Kanal in den Deutschen Multimedia-Preis eingeschickt. Und das habe ich glaube ich schon gesagt. Und zwar hat mir das Projekt Projektbüro. Und zwar hat wir das Projektbüro Medienkulturzentrum vor einem halben Jahr eine E-Mail geschickt und ich habe natürlich vergessen, euch davon zu berichten. Deshalb, let's go. Hallo, lieber, mein echter Name. Vielen herzlichen Dank für deine Teilnahme am 19. Deutschen Multimediapreis MB21. In den vergangenen Wochen wurden all die spannenden und beeindruckenden Einreichungen gesichtet und im Anschluss durch unsere Vorjury bewertet. Leider müssen wir dir mitteilen, dass dein Beitrag, Hooper, nicht in die nächste Runde geschafft hat. Wenn man deine Videos schaut, merkt man, dass du sehr ambitioniert bist. Oh Gott, ich hasse Schwörter. Und die Stillmerkmale von YouTube gut adaptiert hast. Auch deinen Instagram-Account führst du recht gut. Und genau an dem Punkt, <lacht> genau an dem Punkt, wo ich diese E-Mail bekommen habe, da habe ich... Einfach ein Freeze eingesetzt. Mein letzter Upload auf Instagram war am 17. Oktober 2017. Wie dumm bin ich eigentlich? Er war dumm. Aufgrund der Vielzahl von Bewerbern hat es nur nicht für die Haupttüre gereicht. Was? Wollt ihr mir damit sagen, dass ich im Finale war? Was? Das? Boah, die Softbox ist kurz ausgefallen. Bitte lasst sich von unserer Absage nicht entmutigen, am Ball zu bleiben und auch in Zukunft viele weitere spannende Projekte zu entwickeln. Wir waren sehr begeistert von der Leidenschaft und dem Potenzial, mit der die individuellen Ideen umgesetzt wurden. Vor allem muss man bedenken, dass sich das Ganze in der Zeit des Instagram Remix abgespielt hat. Und wieso ist das eigentlich ein Remix? Was, was Re... Wir freuen uns, wenn du auch im nächsten Jahr wieder mit einer Idee beim Deutschen Multimediapreis vertreten bist. Mit herzlichen Grüßen, dein MB21-Team. Definitiv. Und da ich so motiviert bin, werde ich dieses Jahr unseren Kanal auch einschicken. Für die, die noch nicht wissen, was der Deutsche Multimediapreis MB21 ist, hier eine kurze Der Deutsche Multimediapreis MB21 ist die Plattform für Multimediaprojekte und Ideen. Seit 1998 fördert der Wettbewerb junge Medienmacher aus ganz Deutschland und zeichnet ihre digitalen Arbeiten aus. Ja. Das ist geil. Fokussieren bitte. Illis Brause. Wieso heißt der Illi, Alter? Aber es schmeckt auf jeden Fall gut. Als ob der Illi heißt. Und Leute, kennt ihr das eigentlich, wenn diese Filialen Mitarbeiter einfach dieses Teil hier abmachen? Also man hat überhaupt keinen Bock, das zu haben. Dann will man das abreißen. Das, das geht einfach nicht ab. Es geht einfach nicht ab. Oh, lol. Oh, Hallöchen, Illi. Oh, der Wichser, der gönnt sich erstmal seine eigene Brause, Alter. Tja, ich setz mich jetzt genauso hin, Illi. Ich glaube, ich muss noch den Schwanz auspacken, <lacht> Illy. Aber Leute und MB21-Team, obwohl ich keine Instagram-Bilder hochlade, bin ich trotzdem ein guter Designer. Das beweise ich euch jetzt. Also, das ist, wie Sie sehen, fucking Illuminati. Die blaue Farbe zeigt das Himmlische, das Göttliche, die Weite. Gut, ich höre schon auf. Ja. Und das hier ist mein Familienstammbaum. Ja. Und zuletzt ist das hier mein Leben. Man sieht, es hat Ecken und Kanten, aber es hat auch andere Seiten. Außerdem ist grün die Farbe der Liebe und man sieht, es ist leer. Also, es gibt nur den Körper und vergesst es. Eli, Eli, Eli, Eli, Eli, Eli, Eli, Eli. Bett geht kaputt. Trinken Sie illiges Wasser. Äh, Brause meine ich. Ich habe es geschafft. Aber die Leute, die vielleicht den Designer in mir vermissen, hier ein paar Fotos, die ich nicht hochladen werde auf Instagram. Tschüss. Ich bin der Snapchat-Filter. Yeah, ich bin ein Kevin und ich bin fischsüchtig. Ah, ah, Satan. 666 Virus. <lacht> WTF? Naja gut, wenigstens trägt sie mein Merch. Nö. Und Leute, das war mein Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich extrem über einen Daumen hoch freuen. Hier kommt ihr zum letzten Video. Das ist über Putin. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar, ah, hier könnt ihr das tun. Ihr könnt hier abonnieren. Schneller, schneller. Jetzt ist es... Ja gut, bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, der Huber begleitet euch. Haut rein und tschu.